Hallo und herzlich willkommen im ersten Basic Video zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir in diesem Video den Höhenschnittpunkt durchgehen. Um mit diesem Videolernzyklus gut lernen zu können, benötigst du ein paar Arbeitsmaterialien. Als erstes und wichtigstes Arbeitswerkzeug benötigst du einen gut angespitzten Bleistift. Weiters wird ein Geodreieck, am besten ein großes Geodreieck, aber es ist nicht schlimm, falls du nur ein kleines Geodreieck bei der Hand hast, benötigt. Zusätzlich brauchen wir noch einen Zirkel und natürlich auch ein leeres, am besten kariertes Blatt Papier. Es wäre auch sehr empfehlenswert, wenn du einen Radiergummi zur Hand hättest. Pausiere das Video kurz und hole dir die benötigten Arbeitsmaterialien. In diesem Videolernzyklus möchte ich mit dir nicht Dreiecke konstruieren, sondern wir vertiefen uns in diese merkwürdigen bzw. besonderen Punkte in einem Dreieck. Damit du besser vergleichen kannst, ob du mit deiner Zeichnung richtig bist, nutzen wir das Koordinatensystem und bei diesen wählen wir eine Einheitsstrecke von einem Zentimeter. Eine häufige Fehlerquelle bei den besonderen Punkten im Dreieck ist die Genauigkeit bei der Konstruktion der verschiedenen Punkte. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sehr genau mit dem Zirkel und dem Geodreieck zu arbeiten, damit die besonderen Punkte exakt bestimmt sind. Versuchen wir uns am Höhenschnittpunkt. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1,1, 1, der Punkt B hat die Koordinaten 8,5, 2,5 und der Punkt C hat die Koordinaten 2,5, 6,5. Ich erkläre dir, wie man den Höhenschnittpunkt zeichnet und danach bist du dran. Als erstes benötigen wir ein kartesisches Koordinatensystem, damit wir die Eckpunkte des Dreiecks schon einzeichnen können. Danach können wir das Dreieck konstruieren und beschriften. Gut, kommen wir zum Höhenschnittpunkt. Der Höhenschnittpunkt ist der Schnittpunkt der drei Höhen im Dreieck. Die Höhe einer Dreieckseite ist der Normalabstand zwischen Dreieckseite und dem gegenüberliegenden Eckpunkt. Das heißt, wenn wir das Dreieck im rechten Winkel auf eine Dreieckseite legen und diese Dreieckseite mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt verbinden, dann erhalten wir die entsprechende Höhe. Fangen wir mit der Höhe der Seite C an. Danach bestimmen wir die Höhe der Seite A. Die beiden Höhen schneiden sich in einem Punkt und wenn wir jetzt die dritte Höhe der Seite B einzeichnen, muss diese auch genau durch den Schnittpunkt der anderen beiden Höhen gehen. Dies ist eine sehr gute Kontrolle, ob du auch genau und richtig gezeichnet hast. Wenn man alle drei Höhen in das Dreieck eingezeichnet hat, dann erhält man einen Schnittpunkt der drei Geraden. Und dieser Punkt wird als Höhenschnittpunkt bezeichnet. In unserem Beispiel hat der Höhenschnittpunkt die Koordinaten 3, 4. Versuche dich nun selbst am Höhenschnittpunkt. Das Beispiel dazu lautet... Der Punkt A hat die Koordinaten 1, 3, der Punkt B hat die Koordinaten 10, 3 und der Punkt C hat die Koordinaten 8, 10. Pausiere das Video kurz und versuche das Beispiel zum Höhenschnittpunkt selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Beispiel. Der erste Schritt ist wieder, die Dreieckpunkte des Dreiecks in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Und anschließend können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Danach zeichnen wir die drei Höhen in das Dreieck ein und erhalten den Höhenschnittpunkt H als Schnittpunkt der drei Höhen. Dieser hat in diesem Beispiel die Koordinaten 8, 5. Ich hoffe, du weißt nun, wie man den Höhenschnittpunkt in einem Dreieck bestimmt. Versuche diesen vielleicht noch in einem weiteren Dreieck einzuzeichnen.